im Moment ist Bring Your Own Device eine Tatsache. Seite nicht sagen, wir bedauern, dass es die Ausstattung an den Schulen so schlecht ist, dann sagt man, eben so, ja, ich würde ja gerne mit digitalen Medien arbeiten, aber wir haben unser Schulträger ist äh, leider finanziell ganz schlecht aufgestellt und wenn man dann immer nachfragt, okay, habt, habt ihr denn ein Handyverbot? Ja, ja, Handyverbot haben wir, das, das müssen wir auch haben. Äh, bei Bring Your Own Device ist es im Moment so, dass wir damit an Schulen konfrontiert sind. Nur jetzt hoffe ich, dass ich durchgesetzt hat, dass man eben erkennt, dass die Schüler mit den Geräten, die sie mitbringen, ihre ja, eine Computerausstattung mitbringen. Am Anfang war das wohl eher so, dass man ähm, der Sache eher so kritisch gegenüberstand und dann kamen auch von, von Lehrern häufig äh, so Einwände nach dem Motto, ja, das ist nur wieder ein Trick, äh, damit will man Geld sparen. Das hat sich ganz schnell äh, erledigt, würde ich jetzt mal sagen immer mehr Produkte werden webbasiert angebunden. Das bedeutet aber auch, dass der, der Hunger nach, nach breitbandigen Anwendungen, äh, Anbindungen immer größer wird und der muss irgendwie gestillt werden. Da reicht die 6.000er-Leitung oder auch die 16.000er-Leitung reicht einfach nicht mehr aus. Das ist eine Herausforderung, die gestemmt werden muss und da liegen dann eben auch neue finanzielle Herausforderungen für die Schulträger. Die Schulträger sind sich dessen bewusst und gehen diese Aufgabe jetzt auch an. Also äh, mit einem Lachen ein Auge zu sagen, hey, hey, wir sparen jetzt die Ausstattung, das glauben Schulträger nicht, weil sie wissen, dass im Gegenzug dann eben andere notwendige Investitionen auf sie zukommen, denen sie sich stellen. Man ich kann jetzt für die Jetztzeit sagen, dass es äh, doch eine besondere Dynamik entwickelt hat, die vielleicht auch vor zwei, drei Jahren nicht so abzuschätzen war. Da hat man eben noch geglaubt, äh, das ist vielleicht was, was wieder weggeht. Da lässt die Faszination nach. Irgendwann ähm, bringen die Schüler nicht mehr ihre eigenen Geräte mit, weil, weil irgendwas nachgelassen hat oder wie auch immer. Und ähm, der Umgang mit diesen Geräten war eben häufig der, dass man gesagt hat, okay, wir möchten die nicht in dem Unterricht haben, wir möchten nicht, dass die unseren Unterricht stören, da wo wir so viel Zeit darauf verwendet haben, den gut vorzubereiten. Und man hat mit Verbotsschildern darauf reagiert. Diese Verbotsschilder sind noch nicht ausgestorben. Ich spreche immer noch mit vielen Schulen die man dann eben sagen, ja, wir, wir haben ein Handyverbot. Wir haben gerade letzte Woche ein Handyverbot durchgebracht. Wir wollen nächste Woche ein Handyverbot durchbringen. Wir versuchen dann immer die äh, Aufmerksamkeit auf die Pädagogik zu lenken. Wir versuchen dann durch Fragen herauszufinden, warum dieses Verbot jetzt die, die Lösung zu sein scheint. Und wir versuchen in Gesprächen eben die, unsere Gesprächspartner dahin zu bringen, darüber nachzudenken, was sie mit diesem Handyverbot erreichen wollen und was sie mit diesem Handyverbot allerdings auch verhindern, nämlich eine äh, mögliche neue pädagogische Ausrichtung des Unterrichts.